Leute, ich bin Metal Mario Master. Und ich bin der Dani Rolpe. Und wir heißen euch willkommen zurück zum mario Saga. Hallöchen. Im letzten Part haben wir Larry, den letzten Kooperling und Kampffried erledigt. Und jetzt stehen wir vor einem großen Tor. Ihr wisst, was das heißt? Sag's Dani Rol P. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich glaube, wir können nach Hause gehen, weil... Wir haben eindeutig schon jeden erledigt, den wir erledigen müssen, ne? Bis auf einen. Ah ja, genau. Es wird Zeit, Zeit für das Finale. Okay. Und hier ist keine Musik. Menacing. <lacht> <lacht> ja. Es irgendwie jetzt man irgendwie in den, in den letzten Raum vom Pokémon Champion irgendwie reingeht. Ja. Ich will da nicht in Mario. Nein. Los, uns nach Hause gehen. Nein. <lacht> Habt ihr es doch glatt bis hier geschafft. Ganz die super, das des Pilzkönigreichs. Aber wer meine Pläne stört, darf keine Gnade von mir erwarten. Nach Wundern werde ich mir auch das Fitzkönigreich untertan machen. Hey, pass auf, Mann. In meinem neuen Reich gibt es keinen Bedarf an alternen Superstars. Der einzige Superstar hier bin ich. Oh Gott. Also mal auf damit. Ah. Oh, Finale. Den schnappen wir oh. Was? Okay. Oh. Oh, oh, was? Den schnappen wir uns, pause Miller. Mitten in die Fresse. Nein. Schnell Verteidigung senken. Mm. Mm. <lacht> ah. Aua. Ah. Äh. No, Verteidigung ist so gesenkt. Ja jetzt nicht jetzt nicht gedacht <lacht> oh, was ist mit den dingern die können die heilen sie nachher aber lass sie liegen mhm. oh, wir, gehen direkt, wir gehen direkt auf hause mal los Oh, man auf 5 oh nein was ist mit dem los Oh Gott, da schießt Stern auf uns. Da oh. hast du sie eigentlich alle. Sag mal geht es noch. wir haben nur die Grünen gehen. Ja. Wir größer. können sie jetzt nicht mehr, nicht mehr mit Sprungattacken angreifen, weil sie einfach überhitzt ist. Ich ja, ich, sie sind wohl so eine Schwarze. <lacht> Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Was? <lacht> ah, wie könnte das, Mario, Luigi? war es aber noch B nicht im Leben B was zum Bombe ah! no! <lacht> am Ende zählt halt nur der Sieg auf nimmer wiedersehen und ruht sanft in meinem Magen oh, nee! ist das jetzt schon Bowser's Inside Story nein der Kampf geht weiter oh, Mann. Ihr habt noch nicht genug. Ihr seid ja krasse Knaben. Das ist der final boss. Euch schmier ich mir aufs Butterbrot. Was auf? Wir haben nur noch ein HP. Ah. Oh. Wie soll ich denn das schaffen? Ja, gib mal, was mal Zeug hm. alter, das ist irgendwie wie aus Final Fantasy. Gibt auch oh, immer irgendein Move, der auf 1 HP reduziert. Und ich bin Au. so oft gestorben an diesem Boss. Ja, aber jetzt bin ja ich da. Also wird es noch eine Million mal schwieriger. Oh, Scheiße. Wir müssen erst alle Körperteile angreifen. Hm. Bevor wir dann auf das Herz gehen können. Was du vielleicht schon sehen kannst. Siehst du es? Ja. Ach man. Oh. Hat aber wehgetan. Oh, oh. Aua. Ah. Ah. Mann. Warte, sieh, oh, das geht nicht auf mich. Oh nee. Oh nein. Au. Dreck. Ich bringe uns ja alle um. Oh. Ah. Oh. Noch Ah. Verliert Finger. Finger. weg ey. Finger weg so hat er überhaupt den seine verteilung gesenkt äh, nein so, aber meinst denn ist gefährlicher die arme oder der kopf äh, die arme sind gefährlich ich, wür ich, wür ich würde wirklich sagen sagen die arme sind viel gefährlicher <lacht> als der kopf äh, äh, auch schon wieder nur ah, der eine arm ist weg Wem geht das es? es geht auf oh, dich zu nee. so früh oh, nee, doch nicht äh. weiter und noch mal äh. und noch mal äh. geil Bam. Komm, den Schnappen wir uns für die nicht erreichen? Nein, das ist der Kopf oder doch? Äh, doch, also wir treffen gerade das Herz. Nee, wir treffen den Kopf, oh, aber ich habe zu früh gedrückt. Wahrscheinlich oh, auf mich ehrlich, äh. Äh. Äh. Äh. aber die Musik ist voll cool. Ja. Oh da oben. da ist das herz das standen wir uns Ey. jetzt haben wir ein paar vorzüge paar zeit um, halt um ihren körper anzugreifen äh. Äh. Ah. alleine nein nein nicht die gar weg. was er mich nicht an auf den gott verdammt <lacht> äh. ich glaube äh. ich glaub, mir da steht nicht auf dich niemand mag luigi Jetzt. Schon, lange, schon lange nicht mehr getroffen, glaube ich. Was ah, er ja mich nicht an und oh ein bisschen gefallen. Oh, nee. sie, sie hat ihre Körperteile mein ah, ja, kann man die Verteidigung von senken. Ich bin mir nicht sicher. Versuch mal. Jetzt uh. teilt sogar die Dinger. Oh, nein. Achte auf die Augen. Ich achte auf die Arme. Und du musst auch auf die Augen achten. Das zeigt nämlich an, wohin sie schwingt, ob sie dann nach unten schwingt oder nach oben. Nein, passe er mich nicht an. Nein, geh weg. No touchy, no touch. Aber es ist eigentlich egal, ob die Dinger. Nein. Mein Hintern wurde verbrannt. Ah. Ah. Hey, die Arme, die Arme zuerst. Wäre ich immer nur den Angriff mache aber. Ja. Ich weiß der Angriff ist, ist am leichtesten. Ah. <lacht> wieder auf Mario, wieder auf Mario. verdammt <lacht> Oh nein, oh nein, oh. Hab ich mal in meiner runde gleich ja. erstmal linken arm ausschalten eil dich heilig dich. heilig dich, mein bruder wir müssen hier wir müssen jetzt überleben komm nom nom wieso ist doch nur der final boss hallo ja nur der final boss <lacht> der geht schon wieder ah, geh mit diesen blöden Dingen. <lacht> Ich glaube du fühlst dich ein bisschen vom spiel gemobbt ne? Meinst du dein feuerangriff bringt was auf das Herz? Ich ja, hab keine Ahnung, es könnte es könnte was bringen. Vielleicht vielleicht das super duper lang duper Ultra-Angriff. Oder vielleicht halt den dat. das. Das ist natürlich ganz doof, ne? Ja. ja. Das ist das Herz. Oh Gott, und sie hat keinen Körper! Soll man es wagen? Warte mal! Tut mal einmal nicht treffen, ne? Ja? Okay. Ihn. Oh nein! Nein, wir können nicht mit Feuerattacken das Herz angreifen. Drei Elektroattacken können wir können glaube ich auch nicht angreifen. Oh Gott, nein, geht auch nicht. Ich weiß nicht, ob er das hat. Die Arme hat es auf jeden Fall geeilt. Ah. ah nein, Pass er mich nicht an. Na ja, genau, geh geht voll immer auf das Herz. <lacht> Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Den rücken muss doch ich langsam drauf. Ja. Es war spät, aber oh Gott! Oh nein. Oh Gott. Oh. <lacht> Diese Verzweiflung, wenn ich meinen Hammer loslasse. Ja. <lacht> nein, fass er mich nicht an. Nein, fass er mich nicht an. Was passiert jetzt? Oh Gott, Halt! Oh, das Herz ist noch da. Wir haben noch, wir haben noch Zeit. Mm. Mm. Ja, what? Oh oh nein. Es ist.. Äh, oh. Es ist ziemlich frustrierend, wenn er diesen Angriff direkt macht, wenn wir nur noch ein HP haben. Das kann er machen. Ja. Nein! Das ist halt Rollenspiel, halt, ne? Ja, halt Rollenspiel. Also Rollenspiel, Logi. Scheiße, Platz ist verschlossen. Hey. Oh. hey. Was? Wie? Zurückkommen. Aber. Hm. Glaub oh. Ich glaube ich halt uns gleich mal. Ja. Hm. Nein. Ja, ich halte uns definitiv mal. Ja. Oh nein. Ist eigentlich dran. Du bist dann. Na, ich. Äh... Mit Dennis, ja, mit. 100, 100 HP für beide. Oder Haben wir doch schon erledigt? Aua! Geh weg! Äh. muss einfach mit jedem Angriff hier immer wie blöder drücken, ja. ey. So. Komm, den schnappen wir uns. Schnappen wir ihn uns? Ja. Hm. Ha. Du hast es echt raus. Ja. Vorsicht, ich springen Okay. Nicht springen. Ist das hat der 1HP-Angriff oder was? Nee, das ist ein Laserangriff. Wir, haben doch, wir hatten noch am Anfang des Kampfes nur ein HP gehabt. So, ich dachte, er macht das noch. Manchmal im Kampf. Nee, das kann er nicht machen. Dann oh. wäre das, das wäre dann so viel zu schwer. Das macht fast jeder Final Fantasy Final Boss. Ja. Ja. Ihr habt noch nie Final Fantasy gespielt, meine Freunde. Oh. oh. War, war der Ja. <lacht> Komm, das herz, das schnappen wir uns. Ja. Äh, Nein. Oh. Es geht keiner. Alter! Alter! <lacht> ich wurde da ja nur getroffen. Ha! Feuer! Ha, ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! weg. die weg. Äh. Ja. So, eine Runde heilen, alles klar. also ja, eine Runde heilen, aber sowas von heil uns. was mm. ich sie ähm. los. Scheiße, ich hätte springen müssen. Aber. Wir müssen springen. Ich habe mal B gedrückt. Können gar nichts machen. <lacht> Wir müssen davor springen, bevor, bevor die Zeit stehen bleibt. Das ist auch viel zu schnell. Ah. Oh mein Gott! nein! Oh. Au. Also ich schnipp, Mann. seine Arme bewegen sie jetzt auch noch. Oh nee. Nee. Ich muss mal gleich meine Dinge holen, meine. Ja. Mach gleich aber. Reiß das Herz an. Greift zum das Herz an. Das ist immer noch offen. Ja. Was so. hat? Ah, ah. Aber oh, der Video. Hey. Ich dachte mal vorbei. <lacht> ja was so? Dachte, der Angriff war schon vorbei. Haben wir schon eine Zigarettenpause und so gemacht. <lacht> <Was>? Oh Gott! <lacht> ja. äh. Äh. Oh. Da. So. Es ist verschlossen. <lacht> oh nein! Hey! Hey! hey. So, einmal, haben, einmal Heilung. Aber haben so ein, am einen alles von uns halt. Einfach alles. Äh, ein Goldpilz, aber das ist halt nur einen. Ich brauche Dings langsam. Äh, aber heilung ist das beide. Ja. Ja, los. Ich brauche langsam ein paar Brüderpunkte. Hm. Noch fünf. <lacht> geh weg. nein! Hey. Direkt zurück auf den. Oh, danke. hier. Ah, geh weg. Nein. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Ja. Ja, immer zuerst die Arme angreifen. Der Rest ist nicht mehr so schlimm. Ha, du hast den Move echt raus. Ich glaube, das ist dein neuer Lieblingsmove, kann das sein. Hi. Oh nein. Oh, nein! Nein. Oh. Oh, nein, So jetzt aber. mein ha. Ha. Gott! Oh <lacht> der goldene Treffer. Komm, den schnappen wir uns. Oh. Was, was, wie? kommt noch nicht down? Da müssen wir ändern. Kommen da wir dann den wieder? Was oh. wenn der Kopf gleich weg ist? Ist doch egal. So. Mach das Ding fertig, mache ich. ha wir haben's ja geschafft. First try. Wir haben keinen einzigen Move vermasselt. Was? Warum? Mein Körper. Ja, hast du auch, wenn du uns ist Ja. Wir sind nicht so. Wir sind nicht so lecker. <lacht> oh, oh, oh, oh Gott, das ist nicht wahr. Ich, ausgerichtet ich, besiegt von zwei Populigen klempnern Alter, wir haben es im First Trail geschafft. Ja oh. sehr gut. Oh, Alter, sind wir geil. Oh, das ist geil. Bowser. Bowser. Oh, Okay, jetzt kommt noch die letzte Phase. What? Ah. Glitzer. Ein Toast auf diese super Hey, er, er, er hat uns Namen gehabt Ich fühle mich jetzt gerade sehr geehrt von dir. Ich habe die Festung vermieden. Wir müssen fliehen, bevor uns hier alles um die Ohren fliegt. Wir treffen uns am Eingang. Tschüss. Okay. Shit. Oh schnell, Gott. Schnell. Schnell. Hoher Sprung. Na, ist das Game Over oder was? Ja. nicht mich, mich auf Namen nehmen. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott. Also was wird der Weg sich schon wieder aufregen? Mein Timer. Also, also schnell, Warum drückst du meine Knöpfe? Das da muss jetzt hier schnell gehen. <lacht> schnell, in das was äh. darunter ja, da unten mal Schalter. Ja. Äh, ja, nee, da runter. Na. Geh einfach darunter Springe auf mich. Oh shit, shit, shit. Bring runter, Mann. Komm raus aus dem Fass. Get, get, get, get. <lacht> okay, okay, okay. Nichts weg. Wenn es jetzt da anscheitert, nee, da wäre so klassisch. Oh, schnell, wir müssen von hier fliehen. Nicht zu weg hier. da war schon, mein Gott. Wo bin ich? Was habe ich hier gemacht? Der arme Bowser. Der merkt nicht mal, was ist da passiert? Wie meine Festung explodiert. Ja. Ja, was? Yay. Ja, also womit habe ich das verdient Lieb wohl, liebe freunde und bitte kommt auch mal zu besuch ins Pilzkönigreich prinzessin ihr habt fantastische freunde ich bin euch und was du ach ich war da <lacht> Oh. Lass dich kündigen als <lacht> Sportsfreund. Oh. Prinzessin Peach und Mario und Luigi. Danke. Zum Abschied nehmen ein Geschenk von mir. <lacht> mein Gott, hast du den meiste von diesem Abenteuer? <lacht> Was ist denn da drin? Wir schenken uns Bowser. Was stimmt mit dem Typen nicht? Oh, der ist auch noch krank. Warum checkt er uns einen kranken Bowser? Ja, wir haben es geschafft. Wir haben Mario Saga durchgespielt. Sogar im first try den Final Boss geschafft. Wer hätte das gedacht? Ich hätte es nicht gedacht. <lacht> Danke für das Vertrauen. <lacht> selbst selbst wenn, wenn ich dieses Spiel eingespielt hätte, ich hätte die, ich hatte diesen Boss nie first getried. First getried vor allen Dingen. Nie gefirst tried. Mein Gott. Ja, aber wir sind, wir sind durch mit dem Spiel. Ähm, ja. Hast du irgendwelche abschließenden Worte, aber dann erstmal zu, dein, zu deinem Bewertung? Wie fandest du das Game? War es eine, eine gute Idee von mir, dieses Spiel auszuwählen? Ja, ich fand es gut. Dann, dann kommen wir jetzt mal zur Bewertung. Bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist. Okay, bei 10 würden schon so Klassiker wie Final Fantasy und so bei mir sein. Also, würde es eine solide 7 oder 8 geben, wahrscheinlich. Ja, bei mir so, auch so eine solide. Lieder 8 bis 8,5. Ich habe schon bessere Rollenspiele gespielt, muss ich jetzt sagen, aber bei in Ordnung auf hm. jeden Fall ja. kann man empfehlen. Ja, hm. weil es ist ja auch der erste Teil der Mario luigi reihe und wir werden natürlich auch den zweiten Teil noch spielen. Irgendwann, ich habe ja dann äh, Partners in Time. Okay, dann das wäre der zweite Teil, wo die Story sogar noch ein wenig größer ist und da wir auch noch insgesamt dann vier Knöpfe haben. <lacht> ja Anstatt nur zwei. Diese, ja. Dieses Korb kann ich auch nur empfehlen. Ist auf jeden Fall hat für ein paar Momente gesorgt irgendwie, die man alleine wahrscheinlich nicht erlebt hätte. Ja. Vor allen Dingen es ist ziemlich witzig. Ja. So, jetzt schmeißen wir Baus erstmal ab, weil zack. Was sollen wir mit dem? Ne? Ja, was mit dem? Da kommt im paar Stunden wahrscheinlich wieder und dafür die Prinzessin, hallo. <lacht> ja, genau. Was? <lacht> wie? Buh, buh, geh weg. <lacht> Ja, da mal angeguckt, der ist abgehauen. Oh. Ja. Bei mir ist es halt auch eine Akuna oh, hier. Du sagst Shigeru Miyamoto. Miyamoto san? Ja. Ah, rest in Peace, ne? Äh, das ist Satoru Iwata. Okay. Satoru Iwata ist tot. Ah. Shigeru. Ah, da da stand er, ja. ja. Shigeru Lord ist noch am Leben. Okay. Aber ist auch schon alt, ne? Warte hier. Einfach gut, ich kenn Weißt du, eh nichts? Ja, wollte schon sagen irgendwie so ein ich meine deswegen ist auch irgendwie in ein rollenspiel von mario und luigi der final boss team von final fantasy 4 drin glaube ich ha. naja aber das ende und jetzt sie sieh das an das war alles nur ein film bravo bravo wuhu. ich will fleisch <lacht> äh, ich meine ende gut gespielt